Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich dir einen einfachen Trick verraten, wie du an die Telefonnummer deines Gesprächspartners kommst. Und zwar ähm, erreichen mich immer wieder mal so Fragen, die ähm, darauf abzielen, wie kann ich denn jetzt, wenn ich mit jemandem im Gespräch bin, die telefonnummer von der person bekommen um sie dann später nochmal zu kontaktieren aufs geschäft anzusprechen etc und da möchte ich dir gerne einfach mal zwei beispiele geben ähm, anhand zum beispiel wenn du das ganze über facebook oder über ein soziales netzwerk machst und ein beispiel in direktkontakt aber der trick ist an sich immer der gleiche und zwar ähm, gib zuerst deine nummer raus ja also ähm, Früher war es so, ähm, ich habe relativ viel Direktkontakt gemacht, ja, und war relativ viel unterwegs. Und ähm, jetzt nicht immer gezielt, aber äh, manchmal auch gezielt. Und aber oft, wenn du unterwegs bist, bist du ja mal vielleicht irgendwo in einem Kaffee, mal hast kurz zwischen zwei Terminen eine Pause oder wie auch immer. Und ähm, gehst dann Kaffee trinken, kommst vielleicht mit jemandem ins Gespräch und ähm, die Person wäre interessant und du würdest jetzt gerne die Telefonnummer haben und um dann einfach später noch mal nachzufassen. Und, ähm ja, und ich habe es dann halt immer so gemacht, wenn ich mit der Person im Gespräch war, dann kommt ja irgendwann auch so der Punkt, ähm, was machst du beruflich und so weiter. Dann tauscht man sich da ja dementsprechend aus. Das soll jetzt nicht Gegenstand des Videos sein, sonst würde es das Ganze sprengen. Ähm, so, und dann kommt ja aber irgendwann der, der, der Moment, wo du dann halt im Prinzip die Person von deinem Business vielleicht überzeugt hast oder sie neugierig gemacht hast. Und jetzt willst du ja dann die Telefonnummer kriegen. Ne? Und ich habe es dann immer so gemacht, ich habe dann meine Visitenkarte rausgeholt ähm, kann dir auch nur empfehlen, immer dann ähm, mehrere dabei zu haben. Ähm, aus dem einfachen Grund: habe da meine Visitenkarte rausgeholt und habe dann ähm, im Prinzip gesagt, ähm, hier ist meine Visitenkarte, falls Sie mal äh, Fragen zum Thema noch haben, können Sie mich hier gerne erreichen. Ich schreibe Ihnen aber auch mal meine Handynummer auf. Also ich hatte früher auf meinen Visitenkarten immer nur die Büronummer drauf und habe dann im Prinzip oben nochmal meine Handynummer durchgesch äh, nicht durchgestrichen drüber geschrieben. Und ähm, um das Ganze einfach noch so ein bisschen wertiger zu machen, habe gesagt, wenn Sie die Nummer anrufen, kommen Sie dann immer bei mir raus. ja Und... Ähm, Genau. Und habe dann, bevor ich die Visitenkarte übergeben habe, ähm, dann einfach gesagt, gibt es eine Nummer, wo man sie auch erreichen kann, dass man einfach in Kontakt bleibt. So, und dann habe ich die, die Visitenkarte ähm, rumgedreht, also eine, oder eine Frische genommen und habe dann einfach ähm, der Person, die in die Hand gedrückt, mit einem Stift. Und dann war in der Regel, nicht alle, aber ähm, so 80, 90 Prozent haben dann auch ohne Probleme und bereitwillig ihre Nummer draufgeschrieben und ich konnte dann im prinzip mit ähm, ja ein paar tage später einfach noch mal anrufen und nachfassen heutzutage ist es ja relativ einfach an die telefonnummern auch zu kommen durch ähm, soziale netzwerke viele haben ja da auch sogar ihre telefonnummern drin stehen und wir und äh, ja ähm, wie auch immer das war so das beispiel direktkontakt also das mit der visitenkarte hat bei mir immer super funktioniert du kannst es natürlich auch mit einem, mit einem blog machen oder wenn du so ein kleines Büchlein immer dabei büchlein immer dabei hast dort dann eine seite rausreißen deine nummer draufschreiben ja wie du das machen möchtest wichtig ist immer nur gib deine nummer zuerst ja damit die person sieht okay ich krieg die nummer von von von von, von dir ja und ähm, das ist schon mal so ein vertrauensvorschuss ja das heißt ähm, dann geben die leute auch viel bereitwilliger ja ihre telefonnummern dann raus und im facebook chat ist es zum beispiel ganz genauso wenn du jetzt mit einer person sprichst oder oder schreibst ähm, dann kommt ja auch irgendwann dieser Punkt, wo man fragt, was machst du beruflich und so weiter. Dann äh, tauscht man sich da aus. Also wie da auch immer deine Strategie ist, Ja, die musst du gar nicht groß verändern. Es geht ja jetzt hier einfach nur darum, ähm, ja die Telefonnummer zu kriegen. Und dann kannst du auch zum Beispiel ähm, schreiben, du, wenn ich dir einen, einen Link zu einer Präsentation zusenden würde, bis wann kannst du dir das angucken? Ne? So, und dann sagt die Person, was weiß ich, Ende der Woche, Donnerstag, Freitag, wie auch immer. Und dann sagst du, gut, dann lass uns doch einen Termin auf Freitag ausmachen, 10 Uhr. Ich rufe dich dann an, anbei hast du schon mal meine Handynummer, ja, oder meine, meine Telefonnummer. Und dann schreibst du die und, ähm, ja, und dann stellst du ebenfalls die Frage, wie kann ich dich dann erreichen am Freitag, wo am besten ja ähm, wie lautet deine handynummer oder deine telefonnummer so und da ist es im prinzip genauso durch das dass du zuerst mal gegeben hast ja wirst du in der regel auch ähm, dann die telefonnummer zurückkriegen natürlich es gibt immer ein paar menschen die wollen überhaupt nie was rausgeben ja ähm, die kriegst du dann aber auch so nicht ja äh, und da musst du dich dann halt auch immer fragen ob das dann ob du das dann möchtest, ja, dass du warten musst, bis jemand dich zurückruft oder ob du dann einfach sagst, gut, okay, dann passt es halt nicht zwischen uns, wenn da schon das Vertrauen nicht geschaffen wurde, ähm, ja, ob du dann auch weitergehst zum nächsten. Aber das ist eine einfache, eine einfache Art, wie du es Menschen leicht machen kannst, dir ihre Telefonnummer zu geben. Und ähm, wichtiger Punkt noch hier, denn will ich nicht vergessen, die Einstellung dabei ist äh, entscheidend. Wenn du ein Problem hast, nach der Telefonnummer zu fragen, dann merken das die Menschen. Ja, wenn es aber für dich das Normalste auf der Welt ist und das kannst du mit dieser, mit diesem, ja, haben wir einen Trick, werde ich jetzt fast nicht nennen, sondern mit dieser Vorgehensweise halt einfach ähm, arbeitest, dann wird es relativ schnell ganz normal, ja. Und wenn es für dich ganz normal ist, dann ist es für die meisten Menschen auch völlig normal, ähm, dir die, ähm, die Telefonnummer dann auch zu geben. Also hier ist die Einstellung, mit der du das Ganze machst, super wichtig, ja. Und es ähm, sollte einfach ganz normal für dich sein und so sollte es auch rüberkommen, dass es das Normalste auf der Welt ist, dass du sowas schon Mal gemacht hast. ja Also so muss es eigentlich rüberkommen und dann funktioniert es auch. Okay, äh, ich will das nicht so in die Länge ziehen. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Ähm, wenn das Ganze für dich hilfreich war, teile es gerne mit deinem Netzwerk, abonniere den Kanal, damit du keine weiteren Videos verpasst. Äh, wenn du Fragen hast, mach es einfach in die Kommentarfunktion. Und ja, falls du Lust hast, äh, auf eine Zusammenarbeit, Zusammenarbeit mit mir, ja, dann findest du auch unterhalb des Videos weitere Informationen und du findest natürlich auch weitere Gratis-Tipps, ähm, ja, unterhalb des Videos. Alle Links packe ich in die Textbeschreibung. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg, alles alles Gute, bis zum nächsten Video, dein Oliver Schirmer, ciao ciao.